Hallo, liebe Menschen und Mitspieler. Heute schauen wir uns das Spiel Conan Exiles an. Das befindet sich zurzeit noch in der Steam Early Access Phase. Das heißt, alle Bugs, Spielfehler und Unspielbarkeiten sind gerechtfertigt. Oh ja. Körpermerkmale. Charaktererstellung. Jetzt geht's auch. Wie äh, nee, das ist schnell wie smooth das ist. Ja, bei mir geht ja. das voll schnell. Lukas FPS. Ouder, ouder, die... Ja. 60. Wohl die Tippen am Physik... Oh, der schaut ja voll scheiße aus, die Qualität ist ja voll gut. <lacht> der lobbert der Lobby. Ja so. Voll. <lacht> voll gut. Alter, ich bin so stolz. Ach, da kann man das Habt Volk auswählen. Alter, ne? die wobeln richtig geil. Denkst du das? Ich kann es leider nicht voll Nudity machen, weil ich ja aufnehme. Ja, das ist viel. Ja, ich weiß schon. Der schaut ja voll Skrillix aus. So, das schaut fast die krüppelig aus. Oh jetzt, das ist die, die allergeilste Rasse. Die Stämme der Pikten führen ständig Krieg gegen andere Stämme, ihre Nachbarn und jeden, der es wagt, in ihr Territorium einzudringen. Das Leben eines durchschnittlichen Pikten ist ein unablässiger Albtraum, da dunkle Götter <lacht> und blutige Kriege ihr Leben jederzeit je beenden können. Ja, passt perfekt <lacht> zu dir. Los, oder? So das passt schon zu mir, okay. ja. Haare, geil. Da kann man die Haare Was auswählen, soll. obwohl ich gar keine Haare habe. Das ist ja Religion. Hey, der ist ja, geschminkt. Opfergabe. Wieso ist der geschminkt? Kannibalen, Recht und Gerechtigkeit. Gesichtsdetails. Der schaut immer scheiße aus. Also Brustgröße beim Mann. Mhm, geil. Die wobbeln übrigens auch beim Mann, hab ich gesehen, Singer. Ja? Okay. Und Ausstattung kann man auswählen. Passt Ausstattung 1000 Okay, wollte ist drauf. Oh na, ja. oh na, oh na, oh na, das wobbelt doch voll What the fuck? Gräislich, gell? Das ist, oh, die wurde. Wieso so ein wie so ein Regenwurm, boah. Wow. <lacht> wie ein Regenwurm. Ja, aber ernst, das muss, das muss ich jetzt sehen. Das mag ich ja selber nicht sehen, das ist ja <lacht> Teilweise in UDT. Okay, Charakter wird fertiggestellt. Also wenn ihr es nicht bescheuert ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Hier hängt Turbos Seppi ich hätte mit dem vielleicht Sepp noch so. <lacht> Scheiße. Hier hängt Mims-Sepp. Der Himmel voll folgender Volk Verbrechen zur Verbannung und Tod. Was? Eidbruch. Irgendwas. Kann man da so, so Akzente auf die E's machen? Ja, das geht. Fast. <lacht> cool. Memes. Sepp, ihn nicht Okay, da, man, man sagt, dass ein paar Bugs noch vorhanden sind. Okay, alles klar. Ja, also jetzt oh, hab ich, dass ein paar, das ist so ein Feld, so ein, so ein Much I remember. Hier ja, hinten ist ein Chuck, voll gut. Bin ich auch immer? Aber Leck, like, du bist doch. Wow, ich hab grad, Ich war gerade voll hinter dir. Und du hast voll so einen Typen geschlagen, so einen Kreisling. <lacht> AH! Ich hab' ihn gehört Extrem. Oh, ich ja. bin hinter dir. Directly. Schau, da. <lacht> der Schwengel, Leute. <lacht> ich kann da oben schauen, Ich hab da so, so einen, so einen Leid Leidenschutz, weißt du. Boah, die Qualität no, ist ja mega krottig, Alter. Das schaut aus wie so ein so 2005 Online-Browser-Spiel oder so. Das ist so mega scheiße. Kost kostet 30 Euro. Und kostet 30 Euro. Okay. Alter, war der du da nice ist gerade eine Videosequenz. Ja. Wow. Preparing Character. Okay, ich jetzt so. bin jetzt auf Max Settings. Die schaut da echt schul aus irgendwie. Oh, Es laggt nicht! Jetzt ist? Mm -mm. Kann ich die schlagen? Alter, oh, da ist ein Wurm. Mm. Roland. Mm -hmm. Schaut cool aus. Ich sage mir noch nicht einmal selber. Oh, ich habe gerade ein, eine Fettraupe aufgesammelt. Oh, was wow, was sind da für Typen? What the fuck? Oh, da ist einer gespawnt über mir! Ich stirb jetzt. Du musst für mit C einfach auf die drauflaufen. Also C in Kampf. Ja, aber der ist so der ist, stark. Und in den trifft ich nicht einmal. Weiter. Gut, dass das Early Excess ist. <lacht> mm -hmm. Preparing Characters dauert ja ewig. Das ist ein bisschen Charakter, den du erstellt hast. Sogar sind meine Bubs jetzt nicht gewinnen. Top. Aber Schminke dauert ja lang. Ja, ah, okay, nehme ich wieder zurück. Okay, passt. Dann prepare. Hey, Bruder. Der Bruder wird vorbereitet. Wow, was macht mein Charakter? Der geht einfach. Ich wird einfach durch. Oh, der <lacht> <lacht> Super, hab 16 FPS. Oder du bist tot. Preparing Character, this may take several minutes, you to be stuck on. My Character, der geht einfach selbstständig da noch hinten. Was hat der? Oida, oida, hey. Ah! Ich What bin respawned! Fuck. Hey ja. Was weißt du das? nicht, ich bin gestorben auf jeden Fall. Ich bin noch stuck. Warte, oh, oh, oh. die Wobbeln voll. Au oh, hey, Bro, <lacht> Du wirst deinen Schwengel noch nicht gesehen, warte Ja, Alter, das haupts einfach zwei Weiberleute, was der satz wieder so schwule Typen, Alter. So, Gamer-Dudes sind im Keller Alter. hängen und alles was haben ist, so ein weiblicher Charakter, der übrigens scheiße ausschaut. Ich hab's auch nachgemerkt. Also Warum schaut die, Alter, die Alter. Bäume haben vier Texturen hinten. Die sind einfach so 1D-Bäume. Ich glaub, die sind nicht mal 3D. Nein, wirklich. Also da hinten da hinten, also in weit weg. Oh, die smoothen Animationen. Warum schaut ah. die Spieße so scheiße aus? Das Ist ja furchtbar. Schau mal die Bombe Schau mal, oh, wo mm. ist Oh, je, der Puffer. Das Wenigstens seht man seine eigenen Puppe ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ich bin ohne Schau, da, der ja automatisch. Checkt das wer? Weil, weil du Schiff drückst. Achso, weiß sind Wenn na, du Schiff der, drückst, lauft er. Na, ich rutsch einfach, obwohl ich einzig Kasten ja, drücken kann. Genau, genau. gehabt. ich bin einfach gerutscht. So ist wer. Weil wir in Stufe aufstehen. Ich bin Stufe. ich bin 36 FPS unten. Servus? Du rüst dir ein Werkzeug zum Ernten aus, oder er gerade vorgeschlagen. Wie macht man das Inventar auf? Uide deine. Ich oh. war ja, Werkzeug! Ich ja, habe Werkzeug und Hosen und.. Hupfmous! Lukas Hupfmeu! Ey, Mogar! Das musst gehabt! Ich habe mal noch schon 10 FPS! Also ich hab 35 Fps, ich muss immer. Mal... Eida! Was war das jetzt? Müssen wir ja, die Animationen, die schauen aus wie so einem, bei so einem 20 Grad Spray. Das ganze Speit schaut scheiße aus. Du bist eine Stufe <lacht> aufgestiegen. Ah oh, cool. Ich hab jetzt ein Tool, Sechs ist das. Na, kann ich gar nicht ausmachen. Nein, ist sogar ja, kein Hosen, ist wahrscheinlich gewollt. Nein, ich hab Alter. Einen, normalerweise habe ich einen Ländenschutz. Oh, voll, voll der Person-Modus. Alter. Alter! Und da hab ich einfach. Wenn, drück einmal M. Drück einmal M. Das ist Quality. Du hast einfach eine Textur von der Map. Ui, da, Alex, du Mit Qualität muss ich auf. What the fuck, Alter? Ich möchte ja nicht sagen, die Spiel ist schlecht, aber. Also, das macht schon mal eine die Figur für den Start. Alter! Der fuck, die Qualität? Ich spiele das auf Hoch. Das ist nicht Hoch. Das ist. Ich habe vorhin gerade 32 FPS und spiele auf Mittel. Ich habe 39 und spiele auf Hoch. Ich weiß nicht, ich hab kein FPS eingefangen. Stirb. Au. Das Anti-Lasing geht ständig auch. Oh, kann ja. das nicht einfach ausbleiben? Mit dem Spray kannst du das, glaube ich, ausmachen, oder? Ja, ich hab schon drei mehr. Oh ja, Zwischen. stimmt. Das Reset Boah, hier, hey, ständig mit mit mit ja, das ist ständig wieder. Ja, ist echt so. Live, ne? Ja, was hat denn der da für ein Problem? Der, steht, das das da ja, ja. der, steht, der steht da irgendwelche Neger-Qualitäten ein. Das ist ja furchtbar. Schaut schwul aus. Und ich rutsche schon wieder einfach weg. Tschüss, Lukas. Tschüss. Ja, Jetzt, jetzt stehe in, in der Luft. Jetzt bist du zu mir teleportiert worden. Jetzt hängt's spät Jetzt ist Nike ja, Du bist bei mir. Ja. Ja umgekehrt. Was? Du warst gerade bei mir. Jetzt bin ich bei dir. Ey, du bist zu mir, Kämer. Bin, bin jetzt warst da. du bei mir. Hier <lacht> das, <lacht> das, das Game ist geil. <lacht> ja, das ist geil ist, das das ist gar nichts. Ich kann ja, mal eine Info über einen Stein anzeigen lassen, das ist ja toll. Ja, hallo. Alter. Ich bin schon mit einem Ladescrew. Okay. Weil ich irgendwie die ganze Zeit teleportiert werde. Was ist das da für ein Bullshit? Das ist ja groß. Aber ich kann ja nicht attackieren, weil ich wegrutscht. Alter Dagmoy und steh wieder auf. Ich steh jetzt mal auf Ultra, weil es unbedingt zängt nicht. Walter Duckmann und steht wieder auf. Für mehr Optionen. Öffnen. Ich kann einen Hasen öffnen. Ja, okay. Was das ist okay. <lacht> das? In dem Hasen ist nichts drin, leider. Schade. Auf Ultra schaut das ja einfach nur scheiße aus. Ja, weil, ich glaube, du kannst FPS das gar nicht hast... auf Ultra stellen Weiß ich nicht, aber weniger als 24. Aber ich glaube, wenn es das auf Ultra stellt, geht er auf Auto zurück mit 2 mehr MSA. Okay, 2 FPS. Da, da, da, da greifen mir leider, da ist ein typ, Da ist ein menschlicher Typ, der greift mir an. Rezepte lernen, jawohl. die also, ist voll mit Jetzt greift der menschliche Typ den komischen. Ernsthaft jetzt? Die haben den, den Sound 1 2 aus Arc. Ich hab äh, in Steam gelesen, dass die arc developer ziemlich, naja, angefressen sind wegen dem Gespül. Weil so viel kopiert worden ist früher. Ne? Ja. Es läuft da genauso. Zum Beispiel gut. alle Töne vom Aufsammeln und Ernten und so. Es ist wahrscheinlich so ein Open Source sounds Lauft zwar so gerade irgendein Viech noch. Ja, das aber ich seh's Viech nicht und sonst da auch nichts ist, da mehr. Ist. Genau. <lacht> ja, jetzt schauen wir mal, ob wir es öffnen können. Alles <lacht> schlimm, schlimm geht nicht. Öffnen, geht <lacht> nicht. Wird bereits verwendet Ah, jetzt ja! So. Wird okay. bereits verwendet. Ich, ich bin drin, aber es ist nichts drin. Oh fuck, für so Krokodil 1, dann so Selbstmord, Steuerung K. Ich bin tot. Steuerung K funktioniert. Nieder mal der Selbstmord funktioniert. Ah. <lacht> <Eule>. <lacht> Aber ich kann nur rumlaufen, wenn ich tot bin. Ich hab's. ich geht's Oh, bist du muskuliert und haarig am Rücken, hä? Hey. Wie? So, da. ja. Step oh, halt das. Voll bin ich auch haarig am Rücken? Ja das hast ziemlich lange hier am Rücken. Ach so, scheiße, das sieht man bei mir. Ja, wie dick. da. Muss du da vorne ein Bierfassel drauf? oh ja, am, am Oberkörper. Oh. Ich, ich kann das. Warte mal, das ist wir schon in Ruhe. Kann man sie irgendwie umschauen? Mit C oder B oder was? Mit was V kannst ah, du. Ah, mit V, mit V, okay. Oder, die schauen ja abartig aus. Geil. Okay. Oh. <lacht> ich, hab die, ich hab die gestorben. Der wird viel Viecher kill, obwohl es nichts bringt. Du eigentlich? Ja, ich hau manchmal auf die. Das Spiel ist so scheiße. Gibt's ja nicht. Und es läuft so unstabil. Es läuft so. Und das schaut ja scheiße aus. Das schaut aus wie ein Spiel oh, also von, von 2005 mit hd Texturen Paket. <lacht> <lacht> nicht einmal dies. Ja, nicht einmal dies, ja. Aber nur ein wir. von uns. Das schaut das aus wie, so, wie, wie, wie, wie ein Browser-Game, wie ein ganz schlecht billig Spiel. Weil Laukas meckst du, glaub, Lukas, du Schläge oder was? Der Gesicht meckt Schläge. Ich kaufe mir so eine Art, das ist billiger ein bisschen. Ja, nein, lieber nicht. Oder, ah, Lukas, ist du gekauft. bei der unsichtbare Wand? Da. Ja, komm doch nicht. Wow. wow. Oh, und da ist ein Wolf, eine Hyäne... Fuck! Herr ja, Lukas, da ist übrigens ein Krokodil. Nein. Du hast ihn dir aufgefallen. Bin ich mir nicht sicher, dass das stimmt, Walter. Ich glaube, du hast die jetzt vertan. <lacht> das ist einfach mir vorbeilagend. Ah! Keine KI! <lacht> das ist so geil! ja So, jetzt habe ich Spitzhacke. Wie viele Krokodile haben denn da? Oh, und ich, ich move mich schon wieder. Was ist das? Wieso bewegt sich der Charakter immer? Wie kann man denn... Auch wenn das jetzt der Release da ist. Aber das ist ja nicht einmal... Wie, wie, wie kann denn ein Entwickler sagen, ah ja, das ist bei Release-Mats. <lacht> das gibt's ja nicht. Die <lacht> denken sich dann, ja, das ist voll gut. Ja, Vor allem das Inventar auf I. Ja, das ist bei mehreren Spielen so, aber das ist jetzt grottenschlechter. Der Charakter, Verstand, ich, bewege, ich berühre meine Tastatur gerade nicht an, der bewegt sich von selber. Und dann haben wir die, die Low-FPS und die Scheiß Bali und was ja, und bestimmt äh, java her Oder jetzt im einer der ich kann die Stunde nicht mehr aufsammeln, weil mein Charakter weggeht. geht ich kann mir das bin ich teleportiert worden Oh jetzt sind wir wieder teleportiert worden? Laufens weiter, da ist ein äh, Geil. ja überhaupt nicht mir läuft der ganze Stamm von Menschen noch, das gibt's doch nicht Steppert oder was? Wie wickelst du so? Also. Da ist ein Stammmenschen. Kloppen wir uns mit denen Nein, das ist eine gute Idee. Alter, du bist deppert, was machst du denn? Achso, das ist kein Stammfunk. <lacht> Nein, es steht Namen oh, ja gerade mein Name drüber. Oi ja die Smoothie-Animation hat Stixing! Aber es ist echt interessant, das ist die, die, die Frage, die ich mir stelle. Wie kann ein Spieleentwickler so ein Spiel releasen? Und, kann und mal der, der fragt, selbst als Early Access. Ja, aber der fragt sich nicht einmal, ja, soll man vielleicht doch nicht machen, weil das kann vielleicht, pff, weiß ich nicht, Epilepsie verursachen oder sowas. Keine ja. Ahnung. Das da stirbt man doch. Und das, das hat 35 GB speicherplatz Das ist der Wahnsinn. Ja, Lukas, die ganzen Sounds. Die ganzen Sounds, ja. ja, die, die, die, die, ja ganzen die ganzen Sounds sind einfach bloß ein Link zu die Arc-Dateien. Jetzt bin ich teleportiert worden. Das hm. Webinterface kannst du in die Tonne treten. Ja, man, das das vom ist vom Naja ist besser. Keine Sauarbeit mit einem Webinterface. Ja, schon, nicht oh, aber. Spaß bei, bei dem telnet Keiner arbeitet mit ja, Webinterface. Der Korn hat gesagt, weiter. dass ich das gern tue. Aber ja. jeder Industrie-, also jeder Switch-Hersteller, macht kein gescheites Webinterface, weil es eh keiner benutzt. Ja, richtig. E-Halten für mehr Optionen. Und wenn immer das Webinterface vorab um hier anschaut, schaut er da benutzt dann sehr gerne SSH. Äh, Lukas leckt es bei dir eigentlich trotzdem oder lautet die so Es leckt bei mir voll Und richtig, also hast du teilweise Frame-Einbrüche bis zu einem FPS. Ja, und jetzt bin ich gestorben. Es liegt, dass ich immer gerade nahe ist gestorben. Ah! Alter. Also, mein Fazit zu diesem Spiel. Es ist absolut scheiße. Kauft es eigentlich für 30.000 naja, Kauft es die Barbarian Edition für 60 Euro. Es ist es absolut nicht wert. Doch. Doch, ist. doch da kriegt man das T-Shirt. Du kriegst mein T-Shirt. Das ist so Okay, ist born und wird sofort getötet. Oh, ich muss du, aber du aufpassen. <lacht> du bist ey. <lacht> Also, man, man kann meistens nur in Ohrrichtung laufen, weil alle anderen irgendwie Magic blockiert haben oder der lauft einfach automatisch in eine Richtung. Das ist ja, aber jetzt so gerade genau das ist Magic. Magic. Servus, uh -uh. Hey, das ist also gut, dass es Steam Refunds gibt. Ich glaube auch, dass es das wieder zurück gibt. Auf every time, ja, das? ja. Also, hey, das ist irgendein <lacht> Typ, eine ganz, aber <lacht> ja, vorhin killt, da brauchst du Hilfe, ich muss dir helfen. Nein, das <lacht> <lacht> ja, fast. aber der hat nichts dabei, der so. Aber den kann man abbauen. jetzt kommt wieder so Blade Magic Typ da. Aaaah! <lacht> Alter, besteppert oder was? Genau. Ist das was ich, da ist Gary's Mod tausendmal besser und das kostet, Ich, ich glaube, da ist Minecraft sein. Survival Lucky Blocks Mod besser. Alter, was? Ja, von mir um mit zum Laufen, what the fuck? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das funktioniert in dem so gut, Alter. <lacht> <lacht> <lacht> Der Spiel ist so gut, das ist der Wahnsinn. Was, wir Alter, wir haben ja auf mit zum Töten die ganze Zeit. Kann ich oh. das bitte dreimal kaufen, das Scheiße, Spray? Scheiße, war Achs kaputt. Du hast der Hand geschüttelt. Wird er aufgegeben cool, oder für die Smoothie? <lacht> der Hand liegt da, oder liegt der Hand am Bomb? von Meme Sepp gesehen heute. Wird bereits verwendet. Alles blind. Ich gibt der vor. Alles gut, geht nicht. Take all! Jawohl, ich hab das Samen aus Nein. Nein! das greifen wir mit 2, oder was? Das ist besser, Schatz. Hören wir mal zu dem Tempel ah. Können wir wissen mal, wenn ich, ich irgendwo wieder aus dem Raum <lacht> fuck. Boah, Boah das da ist voll die geile Fledermaus. Ich muss essen, ich mag's essen, essen! Ja, okay, also 10 Minuten können wir nah. das ganze Ding noch geben. Das und geht nicht. na ich, ich, möcht ich möchte auch gar nicht. Ich möchte auch gar nicht. Du das ist vor, Das Speis, das hat mir jetzt negativ überrascht. Das soll es einfach lange nicht mehr geben. Ja! <lacht> das ist schon leicht, leicht. Das ist negativ überrascht. Das ist, echt negativ. das ist.. Alter, das ist Das hat in den Trailer echt nicht schlecht ausschauen, ja. aber das ist absoluter Bullshit. Also, Wenn du Watchdog space bist, besser dran. Aber tausendmal. Aber das war jetzt echt da. Ich keine Ahnung, ich bin im Preparing Character, this may take several verschillen. <lacht> <lacht> <lacht> Michi wird sich wunderbar warum ich jetzt hier einen Steam-Rückgabe geschickt <lacht> habe. Okay, wie geht jetzt das? Jetzt kann man mal so ein Guide machen. <lacht> so da, ernsthaft, also ich drück jetzt alte F4, ich hab keinen Bock mehr. Ja, aber f ja, das, das, das, so das, ja, ja. das geht nicht einmal. Das geht nicht einmal. Ich kann aus dem Spanien nicht außer. Ich, ich schieße es ab mit. Task Manager? Task Manager öffnet sie nicht. Alter. Also, alle Achtung, man kann es verkacken und dann kann man es auch mega in. Äh, ja. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich das nächste Update, das wird so ultra geil und alles wird gefixt und das beste spiel so Game so of the Year 2001. Und dann kaufen wir es uns wieder, aber momentan, ganz ehrlich. Nein, ja. das ist kein Spei, das ist ein Zustand. Ja, ne, nicht einmal ein Zustand, das, das ist äh, gerade. Wie geht das? Weißt du das? Ja, ich geh auf den Link, den der Stefan geschickt hat. User, ja, der, der öffn from your selbst, selbst öffnet. Selbst das öffnet sie Ich glaube, mein Computer hat das Speich gefressen, weil es öffnen sich gleich zwei <lacht> Fenster und. Äh, Mega langsam und alles laggt und keine Ahnung, was ist. der Musik, die ich nicht abspielen darf. Ich hab's aus Versehen ein. gekauft, glaube ich sehr. Ja. <lacht> ich hab's aus Versehen gekauft. Und <lacht> zwar zweimal und eins habe ich verschenkt. <lacht> so, ich möchte eine Rückerstattung beantragen. Äh, ja, ja. Lukas, wo hast du das überhaupt gefunden? Zurückerstattung auf Paypal. Yeah. Mach mal. Konan Exzellenz. Rückerstattung bei. Also ist es dann bei mir auch oder gleich? Also ja, mach automatisch. Ich, ich mach deins auch, ja. Okay, okay. So. Es macht keinen Spaß, ja. Es macht keinen <lacht> Spaß. Äh, ja, ich habe ein anderes Problem. Na, spiel los. Ich, ich bin <lacht> depressiv und du hast <lacht> eine hohe und ich bin ein wenig <lacht> <bisschen lacht> Und dass so ich mir nichts mehr Depressiv. <lacht> <lacht> Aber aufgrund von diesem Spiel, was? Das ist ja. Nicht, ja, ich bin, <lacht> aufgrund <bei> diesem Spiel. <lacht> Zurückgestatten auf Paypal, Spaß, okay. Du hast okay. ja, Conan Exiles, eine Stunde Spielzeit, 25 Euro, sonst was wir zurückgestellt. Begründung, Spiel läuft schlecht. Ich stütze stützt oft ab, mehr Spielermodus. Macht keinen Spaß. Bildfrequenz zu niedrig. Bild, ja, Bildfrequenz. Spiel ist zu so schwer. Ja, ist zu schwer. <lacht> es, ist, es ist zu schwer zu spähen. Also, du, man ja. weiß gar nicht, wie man spähen soll oder wie man starten soll. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich was beim Starten falsch gemacht. Falsche falsch Exe ausgeführt oder falsche falsche gekauft. <lacht> Spielbar <lacht> aufgrund von Lex und Sinn. Vor Spiel ist kein Spaß gegeben. Was kann man noch dazu schreiben? Bin jetzt ja, depressiv ist oder sehr so. Sehr schön, Stefan. Hm. ich Rechnung für Psychiater folgt. Keine Ahnung. <lacht> Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Ja. Anzeige wegen unlauterer Werbung. <lacht> unlauterer Werbung. Das ist Werbung. dann Werbung, die nicht lauter sein kann, oder <lacht> Das Spiel ist nicht <lacht> wie in den Trailern gezeigt. Hm. Antrag ich, einreichen, so fertig. Jetzt schauen wir uns noch mal die Steam-Seiten von dem Speyer. Ob das wirklich. Ich gebe mir jetzt einmal die Reviews, warte mal. Das, die haben eigentlich ausgeglichen gewinnt beim beim Kaufdatum. Das ist jetzt auch nicht gut. Oh, What ja, aber the fuck? Hallo? Ja, ist so, also, da muss jetzt drauf schauen, dass ich da meine E-Mail-Adresse dann außer retuschiere. So für meine Zuschauer, eigentlich schaut das Spiel so aus. Das kann man wahrscheinlich jetzt gar nicht lesen. Ich, <lacht> ich suche jetzt einmal schnell Age of, nein, wart, Age of Empires. Konon Exiles, da unten ist es eh schon. So, und dann schauen wir uns da mal noch ganz kurz über paar Beidle an. Mhm. Also wie gesagt, also, so schauen da so die Screenshots aus, ne, so, also schon, man kann es jetzt schon einigermaßen, so, das ist ganz in Ordnung, so wie das da ausschaut. Ja, da so ist, Skyrim okay. mit HD-Texturen, so, ja, ist, ne? also nicht, nicht ganz so toll, aber, ja. Und, warte, also, ja, wie gesagt, das ist halt einfach... Ja, also ich versuche jetzt nur mal Spielszenen einzublenden vom echten Spiel. <lacht> <lacht> <geb dir> vor. <lacht> oh na, oh na, oh na. warum schaut die... Alter, die Bam oh, haben vier Texturen dahinten. Die sind einfach so 1D-Bäume. <lacht> äh, Lukas, leckt es bei dir eigentlich trotzdem? Oder Alter, läuft das, das ist so scheiße. Das leckt bei mir. Also mein Fazit zu diesem Spiel... Es ist absolut scheiße, kauft es euch für 30, nein, kauft es euch die Barbarian Edition für 60 Euro. Es ist es absolut nicht wert. Eine ganz ich habe mir vorhin killed, da brauchst du Hilfe, ich muss dir helfen. Nein, das, das kann auch sein, dass man von lauter Pixel jetzt nichts sagt, aber ja. genau. genau. Okay, und damit hier verabschieden, wir uns das Video einer in 720p exportieren müssen, weil sonst ja. nicht gehen. Ja. Also es gibt also, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns, kauft dieses Spiel und dann gibt es wieder zurück. Und, ja. <lacht> ja, um und sowas muss man sein. eigentlich schon um die Lebenserfahrung mal zu experienced haben ausprobieren und dann weiß man, aha, dies brauche ich nicht. Ja, da lernt man draus, das ist eine wichtige <lacht> Lebenslektion. Ja, also ja. da kann man schon absolute, ja, das ist... Wenn's, auf, wenn's euch Age of Conan kauft, also das, was ich letztes <lacht> da mal in eine Folge eingestellt hab, was mit der... Ah, Wie war das wieder? Ja. I beg you! Und so weiter, mit der komischen Tuse die also dieses ist weit sinnvoller als als was auch immer dieses und Spiel bedeutet ja. und billiger. <lacht> ich <lacht> ich habe so 26 gekostet. Na, es ist Free to Play. Kauf geht zu dem Spiel doch. Age of Conan, gell Age so, of Conan. Ja, ja, warte, ich kann es da. Ich habe immer Seiten auf demselben Shop. Ja. Das ist Unchained, oder? Age of Conan das Unchained. Ich ja, schaue genau. auf die Screenshots irgendwie genauso. Ich schaue auf die. Ja. <lacht> ja. Also so, dieses Display ich kann doch nur mal... Einblicke machen in mein Real Gameplay das ist einfach nur auf die Tasten 1, 2, 3 und 4 umeinander hacken aber ja. es ist sinnvoll <lacht> aus. Ja, vor allem dass sie einfach zu, zu 90% alles aus ARC kopiert haben die, die haben Sounds einfach 1, 2, 1 übernommen das ist total gut ich habe überhaupt keinen Sound gehört bis ja, auch das cool. auf <lacht> der Sound aus ARC da bin ich mir ziemlich sicher ja, also zu diesem Zeitpunkt ich habe das neueste Update installiert zum 31. Januar 22.50 das neueste Update und ja genau das ist äh, toll gefällt mir wenn es wenn es aus dem haus springt egal welches stockwerk ist sinnvoller, ist die spiel weil dann muss wenigstens etwa dann hat wenigstens etwa einen arbeitsplatz der dann euer blut wieder wegwischt. wischt also ja, irgendeine Auswahl, ja es ist ja, ja. <lacht> damit herzlich herzliches dankeschön zum zuschauen und einschalten macht es sinnvoll dass mit einem leben weil das ist echt der das lässt zu auf